Um, aber Andreas, wenn du ganz oben links auf dieses kleine Runde draufklickst, was in dem Fensterchen ist, und zwar das I, ganz, ganz links oben. Ja, ja da, da ist, also die, die Meeting-ID habe ich ihm schon mal geschickt. Aber ja, äh, wenn aber er nur der einfach nur gucken will, auf YouTube. Ah, ich verstehe, ja, das haben wir nicht ja. hier. Ja, dann ich steht das Thema auf ja. YouTube ansehen. Ja, Achso, den kann ich egal. ja... Ich twitter Hallo! Ne, tu das mal hier in den äh, Chat, dann ja, da ich es dann. Ich das jetzt. KT 2. Was? KT 2. 6 Livestream. Oder? KT 2.6 Livestream. Ja. ja, wenn das so ist, dann komme ich auch gleich wieder. Es Wie ist 19 Uhr, Leute. Ja, aber es ist ja schon leicht. Wir haben ja. aber Zeit, anderthalb Stunden. Liebe Naomi, Magst du anfangen? Also, ich kann das mal versuchen. Das ist jetzt natürlich schon ein paar Wochen her und es hatte eben natürlich auch irgendwie so einen Bezug zu der Gruppensituation gewissermaßen. Also das hat sich irgendwie, habe ich da so eine Brücke geschlagen zu Ulrichs ähm, Artikel, wie das eben so ist. Also man liest ja eigentlich nie nur das, was da steht, sondern... Ähm, da fließen dann fließen halt einfach die aktuellen Ereignisse ein und ähm, eigentlich äh, hieß der Artikel also den habt ihr euch den mal angeschaut also ich hatte das ja dann auch geschrieben als Vorschlag und habe das Das war eine böse Frage also ich habe nicht an <lacht> also an nee aber wir haben ich ja hab das, den, also wenn du meinst Fotografien dürfen anstrengen Genau. Dann genau. habe ich den gelesen. Der war am, irgendwie am 6., 7., 20, 20, hat den Uli veröffentlicht, glaube ich. Ja, genau. ja. Dann äh, habt ihr nochmal gerade den Link, tut den auch in den Chat, dann können wir einmal kurz das zeigen. Mm. Da gehört ja auch ein Bild selbst dazu, das Bild von dieser Bushaltestelle. Was Genau, ja echt, genau. darüber haben wir ja gesprochen dann. Das äh, könnte ich auch mal gerade versuchen das zu zeigen. Das ist gar nicht mehr zu sehen, das Bild. Ja. Da ist inzwischen ein anderes. Da habe ich eine Frage, ob das Bild, das Bild, was haben die eigentlich verstanden als, als passend zu dem Artikel, aber das gehörte ja gar nicht zu einem Artikel. Ja, also ich, ich trenne das immer so ein bisschen. Also manchmal gibt es dann Bezug, aber also nicht zwingend. Ja? Der, der, der, wenn der geneigte Leser oder Leserin für sich einen Bezug sieht, ist schön, aber ist gar nicht unbedingt so intendiert. Aber auf der Startseite hast du immer praktisch ein Bild. Ja. Da werden immer aktuelle Artikel angezeigt, genau. Die Artikel können sich ändern und das Bild änderst du, wie du Lust hast. So. Ja, meistens parallel mit einem neuen Artikel kommt auch ein neues Bild, ah. einfach um da Bewegung drin zu haben. Also wer ja. raufklickt, soll einfach sehen, da ist was Neues. Mhm. Also, ja. Ist halt natürlich ein bisschen verwirrend dann, ne? also weil man dann den Bezug, also mir ging es so, dass ich ja, den Bezug dann... Ja. Also ähm, wenn, wenn es einen ganz direkten Bezug gibt, äh, dann habe ich... Äh, die, die Artikel sind ja später unter Blog äh, alle äh, gespeichert und abgelegt. Ja. Äh, manche Bilder, die einen direkten Bezug haben, die sind dann auch im Blog nochmal zu sehen. Ja? Mhm. Also wenn ich mich direkt auf, auf ein Bild beziehe im ja. Blogbeitrag, dann wird das mit abgespeichert. Ja. Wenn das nicht der Fall ist, dann geht es wieder raus. Das ist einfach so ein Stück meine Philosophie, diese, diese Bilderschwemme, ja, die, die uns ja alle Kirre macht, ähm, mhm. der will ich ein Stückchen entgegentreten und deswegen ganz stark äh, reduziere ich mich da selber, äh, um also hier nicht, nicht Bilderfluten zu produzieren. Ja. Und Du machst irgendwie auch Konstruktivismus oder was? Also als Label, ne? als Schlüsselbegriff, oder? Bitte nochmal? Konstruktivismus ist auch so ein Thema. Ja, ja, ja würde ich, würd ich als Schlüsselbegriff äh, selbst so sehen. Ja. Ja, ja, cool. Und so ein äh, Thema, was da so ähm, damit herumschwebte, war ja, ein Foto ist wie ein kleiner Tod. Ähm, und das habe ich aber gar nicht aufgepickt, sondern ich habe eigentlich so eine Passage, die ich jetzt nicht mehr komplett wiedergeben kann, aber da ging es eben um ähm, Selbst- und Fremdeinschätzung oder ja. Ja. diesen Prozess von Porträtieren. Genau. Genau. Mhm. Ähm, also, dass das eben dann auch eine Übereinkunft ist. Also, wenn ich hier jetzt jemand anderen porträtiere, ähm, dazu passt jetzt wieder dieses, dieses Bild, finde ich, ne? wo ja. ich auch so gedacht habe: Oh, wussten die denn, äh, dass sie fotografiert werden? Hast du sie gefragt oder hast sie nicht gefragt? Ähm, hat sich das ausgewirkt, wenn sie es wussten? Ja? Oder hat sich es ausgewirkt, ähm, wenn sie es vielleicht einfach bemerkt haben, wenn ihr es vorher nicht besprochen hattet? Ähm, solche Sachen. Und dann... Ähm, ja, das ja, habe dann ich auch gelesen. Und, ja. ähm, also, du ja, kannst ja heute eigentlich nicht mehr äh, auf der Straße frei fotografieren und irgendwelche Leute nicht, ne? ja. ohne, ohne Einverständnis. Ja? Ja. Also dieses konkrete Bild an der Haltestelle, das ist aus der Hüfte entstanden. Ja? Also unbemerkt und ohne Fragen. Aha. Aber mhm. natürlich mit dem Hintergrund, die Leute sind nicht identifizierbar. Ja? Ja. Die eine Frau hat eine Maske und die andere ist so im Halbprofil, dass sie nicht, ja, identifizierbar, das nicht identifizierbar ist. ist. Das ist das entscheidende ja. Kriterium. Frontal, ohne Maske würde ich solche Bilder nicht machen. Ja. Man müsste halt fragen. Ja. Ja. Aber das, das ist halt aus rechtlichen Rahmenbedingungen halt so ja. das Spiel geworden, überhaupt mit der ganzen Straßenfotografie. Was einerseits schade ist, also schade, es ja. die ganzen Datenschutzdinger natürlich, ja. aber es geht unheimlich viel verloren. Also früher war ja mhm. Straßenfotografie auch so ein Stück Zeitdokument. Ja? Also mhm. man hat Leute gesehen, wie sie gelebt haben und wenn man sich die Bilder später, 20, 30 Jahre an, später anguckt, dann kriegt man ein Gefühl dafür. Mhm. Das ist ja heute alles so nicht mehr möglich oder nur noch in ganz engen Rahmenbedingungen. Und da muss man sich dann irgendwie behelfen. Entweder man lässt es gänzlich bleiben oder man pixelt dann die Gesichter weg, finde ich auch nicht schön. Ja, oder man macht halt Bilder, die rechtlich vertretbar sind. Ja, also in dem Moment, immer, wo im Grunde ist, überall Aufnahmemöglichkeit ist, wo im Grunde jeder fotografieren kann, in dem Moment verschwindet also die äh, verschwinden die Leute aus der Öffentlichkeit. Das finde ich, ja. also ist schon völlig witzige Situation. Also ja. diese. Ja. Ähm, dieses, äh, man will nicht fotografiert werden, mhm. weil man nicht kontrolliert oder nicht äh, betrachtet, begafft werden will und, und kann das aber selber so. also schießen auf Teufel komm raus. Also ich finde das richtig, äh, die, so eine gegenläufige Bewegung, über die man glaube ich noch ziemlich lange nachdenken kann. Ja, aber du kannst ja gar nicht schießen auf Teufel komm raus. Ist ja gar nicht so. Wieso? Natürlich, du hast dein Handy aber, dabei, Kamera ja, aber, dabei und kannst natürlich mit riesigen Speichern kannst du ein so, fotografieren du und durch die Gegend gehen. von der technischen Möglichkeit. Technisch. Ja, ja. Genau. Und, äh, und das Interessanteste hin. finde ich, dass die öffentlichen, also zum Beispiel, ich kann das jetzt für Zürich sagen, dass die öffentlichen Plätze und die ja. öffentlichen Straßen und so, das ist alles video überwacht. Also äh, zum Beispiel die, gan der, die ganze Region um den Bahnhof herum, da gibt es sogar <lacht> bestimmte Stellen, da überschneiden sich die Aufnahmen auch so und so viel. Dann. Da fragt mich doch auch keiner. Das hm. wird doch alles aufgezeichnet. und ja. Aber Währenddessen wird öffentlich in großer Zahl... was ähm, hattest du gesagt, Zahl, Uli? Das ist halt das staatliche Bildmonopol, einschließlich der Identifizierbarkeit der Menschen. Ja, also die Software, die ist ja heute so weit entwickelt, dass sich Leute, die am Bahnhof da aufgenommen werden, ich kann die 0, nichts identifizieren und wenn ich das wollte, auch, auch namentlich abspeichern. Also in China ist das zum Beispiel gang und gäbe, ja. Ja. Also da, man kennt ja die Geschichten. Du kannst in China, in Amerika wenn du in den Raum gehst, du kannst deine Tasche, dein Handy, du kannst das alles auf dem Tisch liegen lassen, wenn du mal auf, auf, auf die Toilette musst. Das klaut keiner, weil alle identifizierbar sind. Ja. Ja. So, das ist natürlich eine schöne neue Welt, äh, die wir da schon haben. Technisch geht das hier auch, aber da haben wir halt hier noch ein bisschen eine andere Philosophie. Ne? Mhm. Das andere, was ihr vorher gesprochen habt, mit dem, dass, dass du nicht mehr so Straßenfotos machen kannst, ich glaube schon, dass man die machen kann. Und gegebenenfalls kann ich ja auch nach einer Aufnahme äh, fragen. Perspektiven mhm. ein Freund von mir spricht Leute dann an, wenn der die wo was verrichten sieht und fragt, äh, sind sie einverstanden? Mhm. Äh, woran aber wir uns aber gew gewohnt haben ist, haben, ist total gewöhnt haben als Menschen, ist, dass wir uns unseres eigenen Bildes so bewusst geworden sind und dauernd Bilder uns präsentiert Und da sind die Menschen dann immer... Äh, sagt man, so abweisend oder, oder vorsichtig, weil Sie dieses Bild von sich selbst, oder so das Gestaltete, ja, das wollen Sie selbst bestimmen. Das wäre meine These so. Oder ja, ja das ist. ist natürlich interessant. Also das werden jede Menge Selfies gemacht und ins Netz gestellt. Kein Mensch hat da irgendwelche Bedenken. Also auch bis hin zu, sagen wir mal, kritischen Bildern, die dort hochgeladen werden. Kein Mensch hat Bedenken, aber mit der Straßenfotografie hast du halt andere und wenn man ganz sicher sein will, muss man sich das eigentlich schriftlich geben lassen, ja, dass man das einfach hat. Ja, aber nun hat. gut, Jan. Denn, du hast andere Situationen, also auf einer Demonstration zu fotografieren, halte ich für machbar, jemand, der sich in einer eine Demonstration begibt, der will etwas demonstrieren, der muss dann auch mitleben, dass er abgelichtet wird. Ja. Also da, da wäre ich rechtlich mutiger, ja, zu sagen, du, ja. da kann ich da fotografieren. Ja. Aber so unbemerkt auf der Straße geht eigentlich so nicht mehr. Mit denen hat das Foto im Grunde einen Bedeutungswandel durch, so wie Begriffe manchmal oder eigentlich dauernd einen Bedeutungswandel durchmachen. So ist das Foto nicht mehr dasselbe, wie das meinetwegen jetzt in den 50er-Jahren war. Mhm. Und äh, kann, kann äh, aber auch dadurch sozusagen so der, der, der Anlass sein zu, einem, zu einer neuen kreativen Sicht auf dieselbe Sache. Nicht? Das finde ich also sehr, sehr spannend, weil... Dass man die Leute fragt, ist ja im Grunde der erste Schritt für ein kooperatives Bilden. Ne? Also man kann eben äh, mit den Leuten sprechen und sagen, also ich würde gerne jetzt ein Foto machen und dann sagen die, ja, aber nicht so. Oder sagen also, äh, aber gehen wir mal eben zur Seite. Ich hätte mich gerne vor einem anderen Hintergrund oder Sie können äh, Faxen machen, was auch immer. Aber Sie können auf jeden Fall auf, auf andere Weise, könnten Sie aushandeln, äh, wie, wie die Situation zu gestalten ist. Richtig, richtig. Das fände ich total toll. Ich, weil ja, dann äh, ist, das das ist das auch was, weg. Na? Das hat Naomi ja vorhin angesprochen, die, die, diese Frage des Aushandelns. Also der Fotograf oder die Fotografin hat ein Bild. Die Person selber hat ein Bild von sich selber, äh, hat aber auch ein Idealbild, wie er oder sie gerne sein möchte. Also wenn man eine richtige Portrait-Session macht, ja, dann muss man das dann eben aushandeln. Um was geht es? Ja, geht es darum, will der Fotograf zum Beispiel ein, ein tolles Bild irgendeines Promis machen, äh, um letztendlich seinen eigenen Ruf als Fotograf zu mehren? Ja, das ist ein ganz anderes Herangehen als wenn ich, sag ich mal, eine Auftragsarbeit mache. Ja. Wenn es ein, ein Marketingbild werden soll, ist es wieder was anderes, als wenn ich jemand, sag ich mal, in seiner biografischen Lebenssituation irgendwie ablichten möchte oder er das abgelichtet oder sie das abgelichtet haben möchte. Ja. Und das muss man aushandeln im, im Idealfall. Dann können gute Porträts entstehen. Was ich überhaupt nicht leiden kann, das sind diese, diese Grinsebilder, ja, wo Leute einfach in die, blöd in die Kamera grinsen. Also ich, ich mach, mach's auch, solche Bilder überhaupt nicht mehr. Ja. Ich nicht so Zeigebilder gesammelt. gesammelt. Ne? Also. Ja. Wenn Alles spricht zusammen, ja. wenn man ja. nicht Pause ist. In, in, in meiner Wahrnehmung hier zu diesem Porträt, wie du es gerade entworfen hast, so ungefähr ist es ja auch auf der, auf, der, also auf der Seite, in dem Artikelchen, den du da geschrieben hast. Ah, beschrieben. Ja. Und da, da fehlt mir ein Aspekt. Und zwar neben der Absprache, welche Bilder die denn jetzt umgesetzt werden sollen, sozusagen, wenn ich diese Porträt-Session jetzt mache kommt ja noch was dazu, und zwar welches Bild, also tatsächlich im Schädel, im Kopf, also welche Vorstellung, wie sieht der sein Gegenüber? Und da kann auch der Fotograf ja im ersten Moment irren, wenn er mhm. jetzt nicht ein, eine enge Beziehung hat zu der Person mhm. und auch eben dem Erliegen, dass da eben auch schon Images oder Vorurteile oder, oder, oder drin liegen. Mhm. Und, und da brauche ich, wenn ich mich dann fotografieren lasse, also porträtieren lasse und da eben dann auch dem, dem der Fotografin, dem Fotografen sozusagen dann sage, ja okay, mach mal, da brauche ich eben das vertrauensvolle Gefühl, dass ich dort so gesehen werde, wie ich mich jetzt auch wahrnehme und nicht so sehr als Bild, als Abbild, sondern von innen sozusagen. Also ein, guter, ein gutes Porträt wundere ich mich teilweise, wie ich ins Bild gesetzt worden bin. Abschluss Das ist dann nicht die Fantasie gewesen, das vorbereitete Bild des Fotografen, sondern das ist ja dann eben auch entstanden in dem Moment, wenn man, wenn man eben in der Fotosession ist, wo man auf einmal sagt, das ist ein Bild. Und das ist gar nicht so sehr jetzt eine Frage der Verhandlung, sondern in meiner Wahrnehmung eben eher des gemeinsamen Machens. Ja, also verhandeln heißt ja nicht, dass man das explizit alles verbalisiert. Da finden natürlich viele Dinge auch nonverbal statt und das hat viel mit Intuition zu tun und auch ein Gespür, was man da entwickeln muss. Aber also ohne eine Wellenlänge, glaube ich, funktioniert das nicht. Ich muss hinzufügen: Ich bin kein Porträtfotograf. Ja. Also äh, ich habe riesigen Respekt vor denen und denjenigen, die das können. Mein Thema ist es nicht. Äh, ich äh, arbeite zum Beispiel gerne mit meinem, einem meiner Söhne. Der hat aber mal Schauspielerei gelernt. Ja. Also der kann jenseits der, der üblichen Grimsebilder. Der, der hat eine ganze Palette zur Verfügung. Mit dem probiere ich gerne mal Sachen aus. Ja. Äh, aber so, ansonsten: Ich habe riesigen Respekt vor dem Thema Porträt. Äh, kann es selber eigentlich nicht. Ja, muss ich einräumen Also ich finde, die schwierigsten sind ja die ohne Aktion. Und ich lasse mich inzwischen also viel, viel lieber in Aktion mhm. fotografieren und fotografiere auch die anderen lieber in Aktion. Mhm. Und das ist jetzt, da ist man jetzt mit dem Digitalen halt so unbefangen. Ne? Man kann einfach, einfach klick, klick, klick, klick, klick, klick, und guckt dann hinterher, was ist entstanden, mehr oder weniger. Ähm, ja, das hat so was ganz Leichtes irgendwie. Während, ja, ähm, also wenn du, wenn du so statisch in die Kamera guckst, also da, da erstarrt man ja eigentlich, ne? Obwohl es solche, es gibt solche guten Porträts auch. Jetzt müssen aber, wir, aber jetzt müssen wir noch im Videobild auch noch das auch noch aufbrechen hier in unserem Setting. Ne, bewegt Mann, Bild. wir haben ja jetzt ein Bild. Wir produzieren ja selber jetzt Bilder. Genau. Ja gut, aber die, sind aber, aber die sind flüchtig also das sind ja Filme wie Video, das sind flüchtige Bilder und äh, bei, bei der Fotografie habe ich ja hinterher unendlich Zeit mir jede, jede Falte jeden Gesichtsmuskel anzuschauen ja. das ist ein ganz anderes herangehen denke ich als, als Film oder Video und das verfliegt ja, ja glaube ich auch also klar haben wir einen Eindruck, wenn wir uns jetzt hier in einer Stunde oder 90 Minuten sehen, haben wir schon irgendwie einen Eindruck, denke ich, von uns. Wechselseitig aber das aber, ist aber der, der, der Michael, also Filterraum, hat ja auch recht. Wir machen ja auch Bilder permanent, die ganze Zeit, mhm. die anders sind. Eben, ne? Also klar, in der Fotografie ist was ganz anderes als hier so ein Videobild. Aber nichtsdestotrotz ist viel Ähnliches. Und sind Akteure und es sind Rezipienten. Was mich daran jetzt noch interessieren würde, ist, dass die Bilder, die wir hier machen, sind das private oder öffentliche Bilder? Das heißt, ähm, sind Aha. wir hier im Studio mhm. oder sind wir hier äh, auf der Straße? Das, das ist öffentlich fair used, also lizenztechnisch alles fair used. Ich fair used. Ja, ganz genau. For you. Aber die, die, die, diese, der, der Versuch, das irgendwie mit einer Entsprechung im analogen oder in der in der in, das ist was anderes. Das ist weder Straße noch privat. Nee, wir sind ja total öffentlich. Wenn das jetzt hier auf YouTube ist, ist vorbei, ne? Also, ja. oder? Ja. Dann ist das ja. ja jetzt. Gut, dann sind wir hier auf der Straße. In gewisser Weise, ja. Und wir äh, Aber haben wir filmen, obwohl wir es nicht dürfen. Also eigentlich, aber wir wissen nicht genau, warum wir es nicht dürfen. Ja doch, wir haben Und uns dürfen wir nicht? Muss beim, Also Bei den ähm, Urheberrechtsfragen musst du immer denken, du weißt es nicht so genau. Ja, aber hier ist ja klar, unter welchen Bedingungen wir jetzt hier dabei sind. Ja. Da stellt sich die Frage rechtlich meine, aus meiner Sicht überhaupt nicht mehr. Jetzt sind Bin die so dieser Ausschnitt äh, von unserem Talk, für einen Werbespot. <lacht> Wer klagt gegen die? Nee, das dürfen die nicht. <lacht> wer sagt das? Ja, da musst du schauen in die Bedingungen, die wir bei YouTube unterschrieben haben oder die du sozusagen unterschrieben hast, für uns alle. Aber da steht auf jeden Fall, dass irgendjemand die Verwertungsrechte an diesen Bildern hat und im Zweifelsfall YouTube. Das heißt, jeder, der die für irgendwas nutzen will, muss beim Verwerter ähm, ja, wer das? die Erlaubnis sich einholen. Ja, hol sie mal hoch jetzt, deine YouTube-Bedingungen, dann lesen wir die mal gemeinsam jetzt. <lacht> Ist, Aber definitiv äh, gibt es ist. ja exakt. Also ich würde mal denken, dass wir irgendwo geklickt haben, dass äh, YouTube damit sozusagen machen darf, was sie wollen. Also ich, ich gehe mal davon gehen. aus, dass ich das darf, dass ich das, dass ich diesen Content hier jetzt auf ähm, YouTube live streamen darf. Davon gehe ich aus. Ja, das haben wir dir ja alle erlaubt. Genau. Aber das, ja. also die, die, die Rechte von YouTube, das ist dasselbe wie mit Facebook und Instagram, ja. Also äh, im Prinzip haben die die Möglichkeit, mit diesen Bildern was zu machen. Aber weißt du, die Bilder, die wir hier produzieren, äh, die sind ja von der ganzen Auflösung, von der Qualität her eigentlich kommerziell nicht brauchbar. Hallo! Äh, so meine Bilder, die ich auch, auch in meinem Blog hochlade, die haben auch alle so eine mickrige Auflösung. Die kann man von mir aus gerne kopieren, aber da kann keiner was mit anfangen. Nicht? Also wenn man die mal höher hochzoomen würde, würde man ja, das... Aber so äh, ein kleiner Switch an der Ästhetik. Ah, er fehlt daran, du wolltest das, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, das machen die auf RTL 2, da streamen die äh, YouTube-Videos ohne Ende. Ne? Ja, ja, ja. Äh, Als Klamauk und Witze aus dem Netz und weiß da gar nicht was. Also die Qualität ja. mit Qualität ist kein Urteil. Ja, okay. ja, aber auch das, was Qualität ist, hat sich geändert. Ja. Das ist es eben. Ja, ne? Ich habe eine ne Freundin, die hat... so. Die ist, um ein professionelles Bild von sich für ihren Auftritt zu haben, also wo auch immer, also im Internet wahrscheinlich, ist sie zu einem professionellen Fotografen gegangen. Und das Bild ist technisch in jeder Hinsicht toll, aber repräsentiert sie überhaupt nicht. also ist so, dass also ein Schnellschuss auf irgendeinem Spaziergang von irgendjemandem sie wahrscheinlich besser trifft oder getroffen hat, dass sie da eigentlich nur kramen muss um sozusagen diese, die Atmosphäre, die, die, die Art, wie sie ist, äh, mit, mit einzufangen, statt also so ein steriles Bild. Ja. Also der Lippenstift passt nicht, der ist zu, macht den Mund zu scharf, die, äh, die, die, die Form ist zwar plastisch, aber wirkt wie leer und, und, und, und. Nicht? Also oh, man kann sagen, dass das Deine... ist ein, ein schlechter Fotograf gewesen, wahrscheinlich. Aber die, äh, die, diese diese diese, das Repräsentative ist von der von der of, offiziellen äh, Studiofotografie rübergewandert, ne? Zu äh, ja, dieser Selfie-like äh, Machart meinetwegen oder dem ja, Schnappschuss nicht unbedingt, Peter. Tut, ja, äh, aber in der Schule, Weise, ja. Äh, ja, aber wie sollen wir es machen bei so vielen? Bei, bei, äh, Woran ich gedacht habe spontan, ist ja folgendes Phänomen, wenn wir uns jetzt verschiedene Sorten Fotos angucken würden, ich mache eine hohe Wette darauf, wir würden wissen, wofür dieses Foto ist, ist das für eine Partnerschaftsanzeige, ist das ein, für eine Bewerbung bei einem seriösen Arbeitgeber, ist das für die Webseite, sagen wir, des Gemeindeamtes und so weiter. Ich Mach eine hohe Wette, dass wir groß raten könnten, das ist dafür, das ist dafür. Ja. Und so ist da wahrscheinlich dann bei diesem Foto ein totales Missverständnis. Wieso Priester im Radio. Ja, vielleicht war das Foto, der Fotograf hat gedacht, das Foto wäre, keine Ahnung wofür. Aber ist oh, man, diese Ästhetik, die du beschreibst, äh, Andreas, ist das nicht eigentlich aus deiner Perspektive? Also ich, ich meine, ich stelle mir das auch gerade so vor, ich habe... Äh, ähm, auch ein, ein Bewerbungsfoto machen lassen und ähm, da war ich, da hatte ich überhaupt keinen Bock drauf. Das war so, das war so okay, ich brauche jetzt ein Bewerbungsfoto, ähm, ich hatte halt kein, kein aktuelles Bild mehr, das heißt so die, ich habe wirklich so so das, das, den geringsten Aufwand, den ich quasi treiben konnte, gemacht. Ich habe mich nur geduscht, habe mir am Oberteil äh, rausgesucht, habe ne, hab meinen Blazer äh, rausgesucht und bin dann damit zum um Fotografen ähm, gegangen. Und dann fing der auf einmal an, mich zu schminken, <lacht> weil, weil ich geglänzt habe äh, auf, auf den Fotos. Äh, und das war echt ein Akt. Und dann habe hab ich mir gedacht, so meine Güte, da hätte ich mich echt vorher selber schminken können, dann wäre das irgendwie weniger Aufwand gewesen. Ähm, und letztendlich war das halt auch ein Bild, von dem ich jetzt nicht sagen würde, boah, äh, das ist jetzt irgendwie repräsentativ für mein, für mein Selbstbild irgendwie. Das ist ein Bewerbungsfoto. Also, ich, äh, also das ist halt echt schwierig, finde ich, das überhaupt bei einem fremden Menschen zu beurteilen. Ist das jetzt irgendwie was, was, mit, was irgendwie mit der Person als solche äh, sozusagen übereinstimmt, die die abbildet, irgendwie... Ähm, da so also ein Extrakt aus irgendeiner Wahrnehmung, die man ja eigentlich nur selber hat. Ähm, also weißt du, worauf ich hinaus will? Ja, okay. ja. das war auch so zusammen mit ihr. Also wir haben dann aus, ich glaube, 30 Aufnahmen haben wir dann die rausgesucht, wo wir äh, sicher sein konnten, dass das so, also mhm. wo, wo danach nachher ja natürlich vor allen Dingen sie äh, sicher sein konnten, dass das jetzt so, äh, auch dass sie sich selber damit identifizieren okay. kann. Nimm das Stück Bild nicht, da guckst du blöd. Ja, genau. <lacht> ja, ja, aber okay. ich finde es schwierig heute. Also ich finde es echt heute, finde ich es echt schwierig, weil, ähm, also auch gerade zum Beispiel, wenn ich jetzt an diese Bewerbungsfotos äh, denke, also was ich da schon an, an, an Bildern gesehen habe, äh, so diese, diese professionellen, ähm, also... Äh, Frauen äh, äh, oder auch Männer hochgestylt, wie ich weiß nicht, wie so, also das sind ja noch nicht mal, das sind ja nicht mal mehr Models, das ist ja einfach nur noch so ein, ähm, so eine, so eine gekünstelt, gekünstelte Perfektionalität. Ähm, also die, die, also wo ich wirklich Schwierigkeiten habe, mir vorzustellen, dass soll, also ich meine, solche Leute gibt es, aber, aber dass die quasi dann auch so ins Büro gehen. <lacht> also das, das ist irgendwie, ich ja. finde das, find das echt schwierig. Also ich, ich habe mich selber wirklich dagegen gewehrt, überhaupt dieses Foto zu machen. So mein inner, meine innerliche Einstellung war total schlecht. Also ich habe ich hab echt Schwierigkeiten damit gemacht, diese, dieses, die, dieses Foto ähm, zu machen. Also am liebsten hätte ich wirklich ein, ein Foto, äh, äh, so ein spontanes von jemand Foto. Von jemand anders, ein Foto ja. von jemand anders. Ja, genau, von jemand anders oder irgendeinem Avatar <lacht> oder so, genau. Weil ich das total albern finde. Also, also ich finde es einfach albern. Das ist ich denke, wir werden ja sowieso, was diese Bewahrungsgeschichten anbelangt, in eine, uns in eine Richtung bewegen. Es wird keine Bilder mehr geben bei Bewahrung Ja, in anderen Ländern also, ist das schon so. In manchen Ländern haben wir das schon. Genau. Es wird hier auch kommen. Allein vor dem Hintergrund allgemeines Gleichstellungsgesetz, um schon mal zu verhindern, dass Leute aufgrund dieser, dieser, dieser gehübschten oder gefakten Bilder äh, bessere oder weniger gute Chancen haben im, Be im Bewerbungsverfahren. Ja, das, das schreibt ja das, das AGG vor. Und äh, eine Möglichkeit, äh, um das zu unterstützen, ist, man verzichtet auf Bilder. Es gibt auch heute schon große Unternehmen, die sagen, ich will kein Bild ja, oder hm. die nehmen die gleich raus, ja, um okay. das im Bewerbungsverfahren also losgelöst. von so von unbeeinflusst Art. zu sein dann. Hm. Ja, aber die Wahl ist der auch, Seite ich am Google. Die die Leute, wenn ich wissen will, mit wem ich zu tun habe, ich google Natürlich. ständig und finde von jedem ein Bild fast. Also das ist das Gute bei meinem Namen, du findest, du findest, es gibt glaube ich 100 Julia Groß in Deutschland. Ja. Aber es gibt das auf der schön. anderen Seite ja auch diese kurzen Videoclips, die mittlerweile schon zur Bewerbung äh, dazu gelegt werden. Also gerade, dass man das in irgendeiner Form in einem Videoclip sich bewirbt, also ein Bewerbungsfilm im wahrsten Sinne des ich Wortes. Warum ich diese Stelle machen. wirklich also total genau, gerne will. Oh Gott, und, äh, das statt, das Motivationsschreiben, ist. statt dem Motivationsschreiben, ach, ach, ach, ach. musst du da halt in ich drei Partner Minuten deine Motivation also. schön überzeugend in die Kamera sprechen. Gibt's alles. <lacht> ich bin Keine überzeugt, mal. sie finden keinen anderen Decken für diesen Scheißjob. In diesem Sinne mache ich mir dann doch wirklich Hoffnung darauf, demnächst als Kollege bei Ihnen am Tisch zu sitzen. Ja. Ja, aber ich glaube, wenn man in so einem Callcenter arbeiten möchte, musste man schon sprechen können. Ne? Kommt auf die ja, Wand, das, das macht ja noch irgendwie Sinn, aber ich weiß nicht. Also wenn ich mir das, wenn ich mir das überlege für, für, für meine Profession, also das finde ich höchst albern. Ja. Also. <lacht> ja. <lacht> Uli hat zweimal angesetzt. Ja, das, das, das kommt wieder auf die Branche drauf an. Ja? also du kannst bei manchen Branchen, wenn, wenn das so sagen, sagen wir mal Kreativbranchen sind, da kannst du natürlich Sachen äh, erlauben, äh, die Aufmerksamkeit hervorrufen. Bewerbe ich mich bei einer Anwaltskanzlei, dann wird natürlich nur was Seriöses erwartet und nicht irgendwelche flippigen Geschichten mehr. Ja? Also es ist wieder diese diese diese kontextuelle Frage, die da eine Rolle spielt, äh, wie man das macht. Aber es bleibt trotzdem ein großes Problem. Ich habe selber viele, viele Leute eingestellt in, in meiner früheren Verantwortung. Und die Frage, wie lässt man sich von Bildern vorab schon mal beeindrucken, positiv oder negativ, das ist, ist, ist ein Thema, ohne, ohne Zweifel. Das wird ist eine das Menge, ne? Ist das schlimm? Ist ja. das schlimm? Nö, normal, ähm, nö. Nein, nee, das, ist, das nicht ist nicht schlimm, schlimm. aber äh, man muss äh, wenn, ich, sag, aber schlimm, dann, wenn jemand sagt, ja. das ist ich muss die Leute kennenlernen, jetzt unabhängig von diesem Bild und der ja, Eindruck, der sich im ja. ergibt, der ist es dann, ja. Also ein tolles Bild kann mich erstmal mal beeindrucken, aber ich suche ja einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, die nee, nee, nee, ich nee. bestimmte Erwartungen habe. Ja. Uli, wenn ich jetzt eine Messe habe, ich bin ein Unternehmer, ich habe eine Messe und ich möchte gerne intelligente, hübsche Damen haben vor einem Messestand. Ja. ja dann will ich keinen fetten alten Rentner mit 64 haben. Ja, schon klar. Ist ja logisch, oder? Ja. ja. Aber musst du... Ja, warum? warum? Ich muss ich nicht Rassist. Warum Filterraum? Ja, ich, das ist krass. Da Warum auch. jetzt schon wieder, ne? Ja, wir waren auch gar nicht auf eine Messe. Ja, wir, was wollen doch gar nicht auf wiederum nach dem AGG. Ja, also äh, du, du darfst heute auch nicht mehr ausschreiben, ich suche junge Leute oder sowas. Das geht alles nicht. Ne? Also, du musst, du musst Dinge schon begründen, ja, und dann zu sagen, naja, gut, okay, also das ist, wir kommen ja auf, auf, auf, auf wackeliges Eis, ja, aber natürlich ist das die Wirklichkeit, ja. Aber genau ja, aber das wird. ist ja, also dieser dieses wackelige Eis ist ja genau dieses Eindringen des, äh, der sozialen Funktion von Fotos, die das kommt sozusagen stärker an die Oberfläche. Nicht, also so diese, die Fotos allein aus dem ästhetischen, äh, einem rein ästhetischen Blickwinkel als, äh, Singuläres, äh, als Singularität von Porträt sozusagen so anzugucken, äh, das äh, fun funktioniert in der Breite jedenfalls nicht mehr so und ist also eine extreme Ausnahme. Nicht, mhm. dass, äh, die, dieses, diese Selfies, die ja ununterbrochen mit dem äh, operieren, was wir früher also Selbstporträt genannt hatten, nicht? Also um, umgeben, wir, wir haben ja, ja von Erik das äh äh, ein Portrait seiner Frau, meinetwegen, äh, äh, äh, in Tiefe besprochen. Ähm, und wenn man das jetzt mit dem Selfie versuchen würde, das wäre sehr interessant einerseits, andererseits, aber geht man dann an dem vorbei, was ein Selfie ist. Das ist so eine Art Wechselgeld in sozialen Gruppen. Guck mal, wo ich bin, nicht? Guck mal, äh, äh, ich ich teile, ich, ich, ich verschaffe euch sozusagen, ich bin der, die Sonde, die jetzt in Thailand ist und ihr könnt auf diese Weise teilhaben. Andererseits, bin ich sicher, dass ich bei euch bin und und, und und das ist also im Grunde ein ständiges Rückversichern auf den sozialen Kontext und natürlich auch wiederum dann beim Weiterzeigen, man zeigt, guck mal, wo die jetzt ist, nicht? ist das auch so eine Art, wie soll man sagen, persönliches Marketing oder so, das wäre aber doof. Also, also nee, ich habe das Gefühl, ich möchte da lieber der... Ähm ich habe da das Gefühl oder den Eindruck, da könnte ich ähm, nochmal auf Peter Bezug nehmen, der ja auch gesagt hat, äh, diese inneren Bilder. Und da frage ich mich, ob das nicht immer auch dann angekoppelt ist an die Referenz, das heißt an Bio biografische Daten oder an irgendwie eine Form von Reisebericht. Oder guck mal, an diesem Ort bin ich jetzt, guck mal, wie toll das hier ist, guck mal, mit wem ich zusammen bin, äh, guck mal, in welcher Disco ich bin, guck mal, guck mal, guck mal. Und ähm, das referenziert immer wieder auch die Person, die eben da das Selfie macht, ob nun allein oder mit mehreren zusammen. So wie ich immer auf dem äh, Sprungturm im Bad, im, in der Freibad war und dann mal ruft nach Papa, guck mal, guck, Papa, <lacht> nicht? Und dann so, nicht? Hat er nicht geguckt, scheiße, nicht? Also, Papa, guck mal, ich spring jetzt. Ja, und es gibt, gibt auch halt von dem Wächter gibt es doch so ein schönes Bild. Es guckt wieder kein Schwein irgendwie. Ja. <lacht> die ganze die ja, macht auf dem genau. Lichthaufen. So, so Bestimmt eine, guckt wieder kein Schwein. So eine, so eine ganze Reihe von ja, und die Schweine stehen da und haben diese ja, Gedankenblase, nee. toll. Ja, so also, so eine ganze Reihe von Selfies hat ja immerhin noch die Chance, einen Menschen in unterschiedlichen Situationen mit unterschiedlichen Mimiken zu erleben. Wenn die dann alle wieder geschauspielert sind, bringt das natürlich auch nichts. Aber Alexander Rotchenko, russischer Fotograf, neue Sachlichkeit, 20 ja. Jahre. Der hat damals schon gesagt, diese Multiperspektivität, -Perspektiv die sowieso immer das Thema der Fotografie ist, die gilt auch beim Porträt. Und er hat sich damals schon dafür ausgesprochen, eigentlich immer eine ganze Serie eines Menschen zu machen. Und quasi wie so ein Puzzle, ja, verschiedene Facetten der Persönlichkeit dadurch in den Griff zu bekommen, man hat gesagt, mit einem Einzelbild geht das gar nicht. Mhm. Ja. Ja. Wobei dann also über Spurensicherung, dass man also tatsächlich seine Umgebung nimmt und äh, das, das eigene Aussehen eher, als als äh, unbedeutsam beibehält und dann also von der Umgebung her sich äh, präsentiert oder von einer Reihe von Indizien wie beim Kriminalfall und, äh, mit, und damit also im Grunde versucht, also diesen äh, das, das zu äh, bedeuten, was man wirklich für sich in Anspruch nehmen kann, nicht? den, den äh, dinglichen Raum, den, also eben diesen vielschichtigen Raum, in dem man sich bewegt und dann selber eher zu so einer Art Hohlform wird. Nicht? Das ist auch, glaube ich, äh, eine Möglichkeit, sogar dem Porträt auszuweichen, um es zu schaffen. Nicht? Also das finde mhm. ich also ein sehr mir geht es gerade nicht aus dem Kopf. Die Fotokünstlerin Cindy Sherman hat vor, ich weiß nicht wann, vor anderthalb Jahren ganz extrem über die sozialen Medien sogenannte Selfies gepostet, wo sie mit mhm. Filtern die sich entstellt hat in den wüstesten Szenarien und täglich bestimmt drei Stück, also eine Flut von diesen, ähm, und, und man hat sich wirklich gefragt, entstellten ähm, Selfies, und man hat sich wirklich gefragt, ähm, was sie damit ähm, künstlerisch transportieren möchte, weil das war ja sonst sind ihre Sachen immer sehr arrangiert, sehr durchdacht, äh, sehr mit dem Kontext arbeitend gewesen, und da hat sie wirklich wie gegen diese Bilderflut selber eine äh, Flut setzen wollen, so hat man das fast empfohlen, wir haben es eine Zeit lang verfolgt. Wenn du jetzt guckst, also die ähm, Könige und so, wenn die sich haben malen lassen, ein Porträt von vom König, ne? das war ein Riesending, oder nicht? Ja, normal schon. Die haben bestimmt auch mal so Diskussionen gehabt, wie das auszusehen hatte. irgendwie, hey, nee, nicht ey, so das sehr, ist irgendwie zu schief oder so. Vielleicht gab es da so eine Art Passform, was so dem <lacht> König angemessen ist sozusagen und wehe, man geht wie schon man davon auch ab mal aufgehangen. Was, was man ja schon können weiß, können? ist, dass die, die auch immer schlanker und hübscher dargestellt haben, als sie <lacht> eigentlich war. Und größer, größer, körperlich meistens größer. Das kannst du heute auch über das Objektiv machen, teilweise. Ne? <lacht> du Objektiv machen, teilweise ne? <lacht> <lacht> Wenn ich dein Gesicht mit einem Weitwinkel aufnehmen, dann siehst du so aus wie eine Kuh. Ne? Und, ja, also, das, das, also guckt euch mal Werbebilder äh, an, professionelle Werbebilder, was da gefaked wird, ohne Ende. Äh, da, da werden Körperkonturen werden verändert, Beine werden länger gemacht, äh, alles Mögliche wird da äh, äh, gemacht mit entsprechenden Nein, Augen. nein, das glaube ich jetzt nicht. Nein, nein, nein. Die sind <lacht> eine ganze alle lustig, Illusion. Illusionen. wunderschön. <lacht> ja, ganz genau. genau. Ich habe hier eine Kamera, die ist real. Das ist die Wahrheit. Meine Kamera ist die Wahrheit. Ist von Real oder was? Ne? Nee, von Microsoft. Okay. <lacht> ja, aber es gibt aber ja Kameras, ist, äh, die der Wahrheit auf der Spur sind und das sind also zum Beispiel an, Mikrosfo an Mikroskope angebaute Kameras oder an, an äh, in der Astronomie an die Fernrohre angebaute Kameras, die ja die reinen Datensammelinstrumente sind. Nicht, das, äh, gibt dann ja nochmal eine andere Art. Und wenn man also mit, mit dieser Wissenschaftlichkeit auf die Personen zugeht, nicht? Äh, dann Oder wird ja in, auch, ne? in den, ja in den Körper rein auch. In den Körper rein. Guck mal hier, also in Ultraschall, das ist es, das ist mein Baby. Ja. So, Oder stimmt. halt noch realer, also auch richtig mit Farbe und ähm, allem. Ne? Also die... Ich habe jetzt gerade so Magenspiegelungen dabei. und sowas hinter ja. mir. Ne? Ähm, ja, das, oder ist ja auch auf YouTube, kann man auch ganz viele angucken. Wenn dich dann einer erkennt, <lacht> ne? Wenn dich dann einer erkennt. Ich, ich finde aber schöner. Aber ich finde, ich, <lacht> ich, find, ich, ich würde gerne noch nochmal zu dem zurück, was der Andreas eben gesagt hat, von wegen, ähm, also das, das, das sozusagen das Reale oder das äh, also, ich finde Dokumentarische, oder? So? Na, ich ich habe mich jetzt so ein bisschen auch ähm, mit, mit Wahrnehmung beschäftigt. Ähm, also, Wahrnehmung als Bewusstseinsprozess. Und mhm. im Prinzip, ähm, was mir bei der Fotografie immer äh, auffällt, ist: äh, also, jegliches Foto, was ich mache, ist nie ein Ausschnitt, egal wie gut es sozusagen ist, egal wie gut der, die Fotografie ist. Es ist, ist äh, ein, ein Ausschnitt de von dem, was ich sozusagen gesehen habe. Oder es ist immer, es ist ja immer ein Bild und dann denke ich mir so, ähm, ich habe zum Beispiel einen Kollegen, der ist farbenblind, der kann, der, also rot-grün blind, der hat, also sein, sein Spektrum ist ja, wenn das, wenn man ähm, rot-grün blind ist, dann ist das ja eher so blau-gelb irgendwas. Ne? Also irgendwie so die, dieses Spektrum. Und dann, dann finde ich es immer witzig, dass man davon spricht, dass Fotografien, die die Wahrheit abbilden oder die oder überhaupt ein, ein, ein Realitätsanspruch. Einen Moment einfangen. Ja, genau, irgendwie so. Weil ja, im haben. Ja. Weil im Prinzip auch auch auch wenn wir sowas wie diese offensichtliche Farbenblindheit im, im Sinne von die, die kennen wir, wir können sie diagnostizieren, wir können sie quasi identifizieren, aber wir wissen eigentlich im Grunde trotzdem nicht, wie sehr unsere Wahrnehmungseindrücke sich von Mensch zu Mensch unterscheiden. Und also das finde ich faszinierend, weil ich, ich bin da ganz weg von, also ich bin da eher dann auch wieder in dieser konstruktivistischen Ecke, dass ich mir sage, es ist eigentlich müßig zu versuchen, Realität einzufangen, weil ja, na, klar. in dem Sinne nicht. Ja, und schon selbst so, Max Ernst ich, hat ich ja, so. es, es gibt ja auch irgendwie so eine Wahrnehmungsnormierung, ebenso ästhetisch, also das, was jetzt schon angesprochen worden ist, mit Werbung und so weiter. Und es gab ja viele Künstler auch schon früh, wie zum Beispiel Max Ernst, der mit seinem Collagen sich immer dagegen gewehrt hat, diese Wahrnehmungsnormierung äh, oder der... Ähm, damit wahrgenommen zu werden, also sich eigentlich gegen so eine Wahrnehmungsnormierung ähm, gestellt hat mit seinen surrealen Arbeiten. Jetzt möchte ich zu den, zu den Königen nochmal zurückkommen. Ähm, ich habe mir in der letzten Zeit öfter mal solche Bildnisse angeschaut. Ähm, also was mir da so auffällt, also die Normierung eben, also die, die, die Kleidung, die steht ganz stark im Vordergrund auch. Und man hat so das Gefühl, das sind alles so Puppengesichter. Die sehen zwar nicht exakt gleich aus, aber in irgendeiner Form doch wieder ähnlich. Ne? Und Der Ausdruck, oder? Ja, so. Der Gesichtsausdruck. So, ja, so ebenso, Hör, ich würde jetzt dran. mal so sagen, so Puppen, irgendwie puppenhaft. ja. Und ich habe mich gefragt, also wenn ich jetzt dieser Person be hätte begegnen können, hätte ich die dann erkennen können? Und ich bezweifle das sehr. Ne? Und äh, ich frage mich halt eben, also wo kamen denn da die diese Ideale, dieser Darstellung her? Also mit der Kleidung, das kommt vom Status. Das ist also, klar. Ja. ja, ja, klar. Also das hat sich halt so entwickelt, logisch. Was also der, der Malstil ]embolik. hat sich natürlich auch entwickelt. Aber ich frage mich, also wo ist der? Symbolik. Also, zum Beispiel, ob, ja. der ein Schwert trägt, ob der ein Schwert trägt oder ob der so einen Apfel mit einem Kreuz in der Hand hält oder was weiß ich was. Ja, aber mal ganz unabhängig davon. Also, wenn du jetzt nur das Gesicht äh, anschaust, ne? Also, es ist wahrscheinlich, ja, so weiß ich nicht, ich, ikonisch oder so. Oder wie, ja, weiß ich, wo das Ich ist. denke, vielleicht ist manches auch jetzt. Äh, Zeitung gemeint gewesen. Tatsächlich, dass man den einfach wohin hängen konnte, wo das einfache Volk oder der, der Hof irgendwie vorbeilatschen kann in der großen Halle und dann sehen die den alle, weil der ja üblicherweise äh, da in seinen Räumen irgendwie ist. Das, ich denke daran, weil in den. Äh, das wäre die mit, Funktion, ja. Also, und, und dass die sich sozusagen da dann im wirklichsten Sinne abbildet. Ne? Also, dass sie gar mm. nicht gedacht haben, wir schaffen jetzt hier eine tolle Kunst, sondern Aha. irgendwie. Wie so eine äh, Art Ka äh, Karikatur, also dass man vielleicht das Wesentliche. Oder auf sowas anhieb. wie eine Anne-Will-Sendung auf, auf, auf 16. Jahrhundert, sage ich mal. Und dass man so sieht, aber ah, die waren wichtig. Wie der Adolf in jeder Amtsstube damals dann hing. Ja. ein allgegenwärtiger Gesslerhut <lacht> also überall und, ist dann und, das Konterfei vor dem du also die Hacken zusammenschlagen kannst mao cittung, mao cittung. Ja. und wir hatten einfach Glück wenn, wenn manche Maler eben damals mehr drauf hatten sowas wie Rembrandt oder, oder, oder wie ja. auch immer aber dass nicht alle aber Porträts immer von so super Leuten gemacht wurden ja das, das weiß ich nicht also ob es dagegen Beispiele gibt die, ja, die haben ja auch eine Bedeutung, die Porträts ähm, auf äh, Münzprägungen. Ne? Darf man auch nicht vergessen. Ja, stimmt. Ja, ja. ganz gut. Also das haben schon die Griechen ja. reproduziert. Yes, yes. Yeah. Also Und ich, ich, ich, ich hänge gerade da dran, ähm, ähm, das hat, ist ja auch alles so verstellt durch so eine gewisse wissenschaftliche äh, ja, ist das Kunst, Kunstwissenschaft oder wie? Oder? Äh, aber auch Naturwissenschaft. auch ja, Naturwissenschaft, Ich, ich habe gerade an Naomi gedacht mit dem, ja, wann haben die alle so püppchenhafte Gesichter? Man weiß das ja, das, schön, ja, das hat, äh, spricht auch sehr dem Kindchenschema. Da fahren Leute halt wirklich äh, psychologisch drauf ab, auf so ein äh, dezentes Grinsen, also auf so ein äh, püppchenhaftes Grinsen. Äh, lächeln, also so werden ja auch die Puppen konstruiert schon, so wird man früh sozialisiert, eben das einfach ähm, schön und gut zu finden. Da gibt es ja auch äh, wirklich sehr viele Untersuchungen dazu, eben dieses Zum-Kindchen-Schema. Und, ähm, und bei Kleinkindern ist es ja, dass der Kopf sehr groß ist ah. im Verhältnis zum, ähm, zu, zu dem restlichen oder im Verhältnis zum Körper. Ähm. Und ob das nicht auch alles durch, durch die Vorstellung dann, durch unser Wissen, durch wissenschaftliche Vorstellungen, Einbildungskräfte und so weiter, nicht auch extrem geprägt ist. Das bringt das mich so zu, dem, zu, zu, zu der Idee, zum ähm, Verhältnis zum eigenen Körper, was da zu der Zeit sicher noch ganz anders war als heute. Und das könnte damit eben auch... Ähm, Wird denn das Bild dann zum Spiegel? Also, so dass man also zwischen dem sogar, also man kann das, das eigene Foto von sich selber, aber auch sogar das Foto von anderen äh, nehmen, um sich äh, dem gegenüber Spiegel äh, wie, wie vorm Spiegel oder wie durch einen Spiegel vermittelt äh, zu betrachten und zu steuern. Also, es ist ja im Grunde dann geht ja sofort, äh, also das Bild wirkt, wirkt ja sofort performativ, nicht? Dass also im Grunde sofort also ein äh, Impuls da ist, nicht? Äh, wie wird optimiert oder wie wird, äh, was bedeutet es, wie werde ich gesehen? Das wird Erkenntnistheoretisch er auch sehen. Man sieht sich eigentlich immer nur selber. Das, was du sagst, Andreas, gerade lässt mich nochmal denken an, an den Anfang eben. Der Unterschied, wenn ich in einem Raum bin und äh, einfach so bin und jemand vielleicht einen Schnappschuss macht oder wenn jemand zu mir sagt, Mach mal kurz, ich will ein Bild noch von dir machen, ne? wie ich direkt so anders werde. Also wie ich eben auch steif werde oder, oder dann überlege, wie das so ist. Und jetzt dann, wo du sagst, Spiegel, mir ist es so eher, dass ich manchmal denke, ich sehe dann, wenn ich so abgeschossen worden bin, also so ein Schnappschuss entsteht beim Grillen oder wie auch immer, dann tatsächlich so, wie ihr anderen mich eben immer seht. Also wie es für euch mhm. völlig normal ist, dass ich aussehe. Nur für mich selber finde ich es befremdlich, weil ich dann auf einmal... Irgendwas an mir wahrnehme, was ich so in meinem... Was du sonst Al nie siehst. selbstbild nicht siehst oh, ja. aus dieser Perspektive. Uli ne? wollte schon die ganze Zeit was sagen. Ah, ja, ich muss das mal zuhören. Also das gemalte Bild hat immer eine Repräsentationsfunktion. Das, denke ich, darf man sehr pauschal so behaupten. Noch mal kurz vorhin wurde das kindliche das Bild von Kindern, also gemaltes Bild dargestellt. Interessant. Die, die Kindheit als eigenständige Lebensphase, das ist ja ein Produkt etwa des 17. und dann 18. Jahrhunderts. Kinder sind davor, also bis zu dieser Zeit, die sind wie kleine Erwachsene dargestellt worden. Ja. Also man die, muss sich auch denken. So In war, Münster gibt ja es ja total ihres Bild von zwei Kindern Erwachsene. als Erwachsene. Also mhm. erst, als ja. man die Kindheit als eigenständige Lebensphase äh, wahrgenommen hat, ja, und das mhm. ist noch nicht lange her, da fing man an, ja. halt auch die kindlichen Proportionen als solche äh, dann auch in, in, in, in die bildliche Umsetzung zu bringen. Ja? Äh, vorher, das Bild hatte vorher eine ganz andere Funktion. Ja? Äh, der, der kleine Prinz oder die Prinzessin war eben das, das, das Ganze halt in Miniaturformat, äh, was später dann halt zum richtigen Prinz oder zur Prinzessin wird. Das hat für mich was Unheimliches. Ich kann das gar ja, nicht richtig gesehen. greifen. Das ich ja, finde das auch und, also, und vor der Renaissance so hatten wir eine ganz wiederum andere Funktion. Ja, da hatten wir diese Flächenbilder, äh, wo es überhaupt nicht um irgendwie naturalistische Fragen ging, sondern da ging es nur um Machtverhältnisse. Äh, die Proportionen äh, zwischen äh, Klerus, also dem, dem, dem kirchlichen Bereich und dem weltlichen äh, Herrscherbereich, äh, das, das war einfach eine Frage, wie man die in der flächigen Darstellung in ihren Machtverhältnissen dargestellt hat. Das waren wiederum ganz, gänzlich andere Funktionen als später. Und die, die Individualisierung, die kam ja eigentlich erst seit der Renaissance. Ja? Vorher gab es die ja in dieser Form gar nicht. Bis hin dann später zur Aufklärung in die, in die Neuzeit, als plötzlich so das Individuum als Ziel auch der, der bildlichen Darstellung entstand. Das gab es ja früher gar nicht. Das ging im ja. Mittelalter nicht um äh, Person XY als Person. Es ging ausschließlich um die Rolle als Herrscher, und die, der, der Status im, im Gefüge. Ja. Oben das überirdische Göttliche, ja. unten irgendwo das Weltliche. Und das hat sich im flächigen Bild dann irgendwie alles da irgendwie so reingeordnet. Heute wollen wir sagen ein Organigramm. Ja. Also wie damals Bilder gemacht mhm. wurden, das waren eigentlich Organigramme von Herrschaftsverhältnissen. Mhm. Ja, ja, aber zum Beispiel ist es kann. ja spannend, dass diese Zentralperspektive ist ja äh, die ist ja auch in so einem Aushandlungsprozess dann entstanden zwischen den Kunden, die etwas wollten und den Künstlern, die etwas hergestellt haben. Und das ist ja auch in der Renaissance entstanden. Und ich finde das ganz äh, spannend, auch in der Renaissance hat man angefangen, die Hausfassaden äh, zu gestalten, nach außen. Also das nach außen sich darzustellen, äh, die Position halt noch sehr zu betonen durch eben Kleidung, durch äh, Reichtum, durch... Äh, Bilder, die im Außen eher am Haus angebracht worden sind als in dem Haus. Und das ist interessant, also, dass es ja. alles dann im, im Verlaufe der Zeit, ob das jetzt nun äh, weltlich ist oder christlich ist oder wie auch immer, dass dann äh, die, diese ganzen Bilder wie mehr in das Innere gewandert sind. Also von ja, also dieser Außendarstellung, so. dann wird das so eher nach innen übernommen. Oder vor der Renaissance bist du ja auf den Scheiterhaufen gewandert. Wenn du ein eigenständiges, individuelles äh, Bild der Welt äh, reklamiert hast, ja. Ja, du hast du vollkommen recht, ja, ja, ja, die Frauen, die Welt, besonders. oh. Das, das war ja unzulässig, ja, das, das war ja, die Hexen, Achtung. oh, alles Hexen. Ja, so, und das, das hat ja mit, mit Renaissance und dann später Aufklärung ja überhaupt die, die Zulässigkeit, einen eigenen individuellen Blick zentralperspektivisch von, von, von, vom Ich, ja, auf die Welt zu blicken, und das als eine perspektivische Sicht, die vom Individuum ausgeht und nicht von irgendeiner göttlichen Instanz. Das, das war ein revolutionärer Wandel in der, in der Bildersicht. Das ging vorher überhaupt nicht. Ist auch gar keiner auf die Idee gekommen, zu sagen, ich, also im 15. Jahrhundert oder sowas, wäre ja, keiner auf die Idee gekommen, zu sagen, ich sehe die Welt von meinem Blickpunkt aus. Ja? Das, das, das erinnert mich, das erinnert mich äh, hängt das dann letztendlich damit zusammen mit der Emanzipati Emanzipation des Subjekts? ja klar also dass das vorher quasi einfach nicht richtig. also erst erst mit der Emanzipation des Subjekts ist sozusagen die, die, die Individualisierung des Bildes überhaupt äh, genau. stand, statthaft geworden richtig also genau also, das ist genau der entscheidende Punkt das ist diese, diese große was heißt Leistung dieser große Wandel in der Renaissance aber aber ähm, aus individueller ja. Sicht betrachtet wurde was ja sofort impliziert mein Nachbar der zehn Meter weiter steht hat einen anderen Blick auf ja. die Welt. Ja? Und schon sind wir an dem Thema der Individualisierung. Das gab es ja. früher nicht. Uli. Im Doch, es gab das bei Homo Mensura. Das ist schon ähm, ein ähm, Sokratiker, also ein ähm, Kontrahent vom Sokrates. Hm. Nicht ja. Apostel Paulus? Nein, das ist ein Kontrahent von äh, Sokrates. Das ist der Protagoras. Und der hat den Homo Mensura-Satz irgendwie. Weil das war ein Sophist und der Sokrates hat mit dem ähm, Gespräch gehabt. Ich war dabei damals. Ne? Und, ähm, das <lacht> und ist gut, dass das will ich haben. Endlich ein richtiger der Altertumsforscher. Ich habe das ich doch in der, es, <lacht> in der griechischen Welt. In der griechischen Welt gab es äh, Ansätze zum perspektivischen Sehen, das ist richtig. Das sieht man auch so auf alten äh, Fresken, wo so Fensterdurchblicke fingiert wurden im Bild. Da hat man schon gespielt mit räumlicher Tiefe und sowas. Das, das ist dann aber wieder verloren gegangen. Im Mittelalter ist das alles verloren gegangen. Nicht? Also das was ja jetzt da spannend war. wäre, ob die Wahrnehmung selber anders war, also ich meine jetzt die räumliche Wahrnehmung, oder ob nur die Darstellung anders war. Also ich glaube nicht, dass die räumliche Wahrnehmung anders war. Ich glaube eher, dass es ein so soziales Produkt war, was hm. sich geschickt hat, überhaupt sich mit zu befassen und was nicht. Aber das könnte ja doch auch zusammenhängen. Meinst also, du? Die glaub... haben alle eine Brille gebraucht. <lacht> nein, nein, Also ich, meine, ich denke, man darf vermuten, die haben, hier sagen in vielen europäischen äh, Regionen haben auch vor 500 Jahren haben die dieselbe sag mal, räumliche Wahrnehmung gehabt. Aber interessant. Dazu hat es auch Forschung ergeben, also äh, Kinder, die zum Beispiel im Dschungel aufwachsen ja, und, ja. und nichts anderes kennen als dichtesten Dschungel. Ja? Ja. Keine, kein, überhaupt keine Steppe, keine Weiten, sondern nur Dschungel. Die mhm. haben ein anderes Raumgefühl. Mhm. Die können auch äh, Größen äh, schwerer einschätzen. Äh, äh, als jemand, der sagen wir mal, in einer Savanne aufwächst und genau weiß, der Elefant, der 100 Meter entfernt ist, der sieht eben optisch kleiner aus. Ja? Also ein mhm. Kind, was nicht diese Erfahrung macht, hat entwickelt. Mhm. Anderes, eine andere Wahrnehmung von räumlicher mhm. ja? mhm. da, Dazu kommt, dass also die Aufmerksamkeit auch äh, Dinge ausklammert oder einklammert. Nicht? Und mhm. äh, dadurch kann mhm. sein, dass man also bestimmte Sachen, die man dann plötzlich entdecken kann, nicht? die mhm. also zu Entdeckungen führen, aber die, äh, dass man die einfach nicht wahrnimmt, dass die nicht da sind. Nicht? Und das äh, genau, also ich würde sagen, das das eine, Reich-, eine sehr tiefreichende, äh, äh, Filterung stattfindet, mhm. äh, die uns in, in diesem kulturellen oder sozialen oder wie auch immer Rahmen festhält, auch sinnlich. Danke, schreibt hier im ähm, YouTube-Live-Chat: der Patreon war doch schon perspektivisch? Fragezeichen. Was war schon perspektivisch? Patreon. Patreon. Was ist das? Patreon. I don't know. Ein klassisches Gebäude. Ähm, ein altertümliches Gebäude. Wir suchen. Query. Die Query. Wir haben einen Zugriff auf ähm, die ganze Welt über YouTube und äh, <lacht> ja. Google. Ne? Zack. Da wissen wir direkt Bescheid. Forschung, ja. Forschung, was ist das? Als Verkörperung. Das muss naja, auf jeden Fall kann man, kann man schon irgendwie, wenn wir jetzt hier, also dass wir mittlerweile tatsächlich total viel mit Bildern machen. Also beispielhaft, dass wir hier gerade live ins... Dass, dass man uns von außen zusehen kann. Ne? Das ist auch eine Frage der Technik, die zur Verfügung steht. Und mit eben dem Ganzen ist jetzt definitiv, dass wir unglaublich viel mit Bildern machen. Das Schöne ist, ich muss, ich muss nicht eine, eine andere Sprache so richtig lernen, um überhaupt einen Zugang zu haben, sondern ich kann jedes Bild erstmal anschauen. Ich habe einen sinnlichen Zugang. Und das finde ich so äh, ja, aber das also ist ja sonst los. Also wir, wir müssen lernen, Bilder zu sehen, Bilder zu interpretieren. Das, ja, klar, cool. das ist ja kein, kein natürlicher Prozess, der einfach irgendwie da ist. Also ein Bild, nehmen wir eine Fotografie, das ist erstmal ein Stück Papier. Nehmen wir jetzt mal so eine klassische Fotografie, die auf Papier ist. Vielleicht in schwarz-weiß. Das ist eine schwarz-weiße Fläche, ja, die erstmal was völlig anderes ist als die Wirklichkeit und also zu erkennen, was auf diesem Bild abgebildet ist, ja, das, ist, das, das müssen wir lernen. Das haben ja. Kinder in einem, in einem mehrjährigen Prozess. Ja, also das ist ja das Faszinierende an der Fotografie. Wir, wir meinen alle, das ist doch einfach hier eine 1 zu 1 Abbildung von irgendetwas äh, Gegebenem. Es ist eben mitnichten so. Wenn ich eine schwarz-weiße Fotografie habe, auf der ein Feuerwehrauto äh, gerade so um die Ecke fährt, ja, und vielleicht nur so ein, ein ganz kleines Stückchen von dem Ding zu sehen ist. Und ich erkenne das trotzdem als ein Feuerwehrauto, was um die Ecke fährt, obwohl es ein schwarz-weißes Blatt Papier mhm. ist, äh, ohne Bewegung, ohne Dynamik, und ich sehe das alles, ja. Da mhm. fährt ein ja, na, Auto. Klar. Ein Aber auf der anderen Seite ist das eben ja. jetzt und? mittlerweile oh weltweit. Ja? Das ist eine, das ist eine, eine kognitive Lernleistung. <lacht> Damit wir das überhaupt können. Also auch da gibt es wieder hochinteressante Forschung aus der Anthropologie. Also Menschen, die nie mit Fotografien in Berührung gekommen sind, denen konnte man Bilder ihrer engsten Verwandten vorlegen, die haben die nicht erkannt. Die konnten das man gar nicht deuten, was das ist. Bis man sie dann ihnen erklärt hat, guck doch mal hier und so, dann irgendwann hat es geklickert. Aber wer nicht diese Lernerfahrung des Bildersehens macht, ähm, ja, das ist ja schon klar. Der, der kann Aber das, das so Also dieses sinnhafte Verstehen von etwas. Deswegen sind Bilderbücher für Kinder zum Beispiel so wichtig. Ja? Also mit Ball und Auto und diesem ganzen Tralala. Also diese Verbindung von Sprache, einem Begriff, einem Bild und die Verknüpfung eines, eines realen Balles mit dem, was da auf dem, auf, in dem Bilderbuch zu sehen ist. Ja? Also vermittelt über das Medium Sprache. Das ist ein irrsinniger Lernprozess. Ich finde den bis heute faszinierend. Ja, unbedingt. Ich, ich würde nur gern sozusagen, also mein Punkt ist eher der, dass wir das aber mittlerweile auf der gesamten Welt äh, in ähnlicher Art und Weise eben lernen, diese Bilder zu sehen und dann eben auch diese Bilder herzustellen, weil wir eben alle die gleichen Medien und die gleichen Maschinen nutzen, äh, ja. um das zu machen. Und dass das für mich so kennzeichnend ist, weil darüber kann ich halt, sozusagen mit jedem fast mich austauschen, ohne dass ich jetzt eine Fremdsprache lernen muss, wie das sonst war. Und wir haben Icons und, und hier Emojis und all den Kappes, Gedöns. So wird es alles, so meinte ich das jetzt mit dem Bild. Na klar, muss man das erlernen. Das ist eine Technik. Ich find, so aber da das, äh, finde aber, dass, Peter und Uli, ich bin äh, da... Im Grunde rebellischer, nicht? Also, ich denke, ja, gut, also, das stimmt, dass jetzt also diese, diese Normen, die so Bilder zu sehen um die Welt herum nicht also stattfindet. Und das ist ja im Grunde alles, diese, also sogar der Film, das Theater, das ist alles im Grunde diese, diese Kuck-Situation, die einen mit einem gewissen Sog in das Bild reinholt und äh, die, die, die Anstrengung, davor zu bleiben oder statt des Bildes die Wand dahinter zu äh, imaginieren oder äh, zu sagen: Also, hier wird mir ein Bild gezeigt, das ist normativ, aber die Institution ringsherum ist ja noch normativer. Und also, diese äh, also ich erlebe das auch als ein Gefängnis, nicht als, als eine Art äh, äh, durch, du, ein, durchgeprägt sein und sehne mich immer wieder nach. Äh, nach einer anderen form von ähm, äh, ja also wie das die kunst kann aber eigentlich noch, noch, noch weitergehend nicht? also dass das also sich foto und film auflösen dass äh, das internet schafft es eigentlich äh, im augenblick auch noch nicht aber also so so hm, wie wenn man in Second Life reingeht und auf einmal also nicht mehr die Leute dabei sind, brav also zu konstruieren, wie sie wie die Außenwelt auch ist und dann Analogon zu schaffen, sondern etwas völlig anderes, in dem also, keine Ahnung, also Nebel herrscht oder so etwas und in Ansätzen passiert es doch. Also, das, das es fängt so. ja an, genau. Und, und die, die, die, die, die Malerei in ihrer Geschichte bis heute nicht hat ja, da äh, leistet da ja auch vieles, Gott sei Dank. Nicht? Also dass, dass man also eine All over Structure hat, ohne dass das eine Landschaft sein muss, die man dann also Hier, in, in, in, der, der man dann im Film meinetwegen auch folgt oder so. Watzlawik ist ja Konstruktivismus. Ne? Genau. Ja, aber ich vermute, na gut, okay. Doch, das ist, das ist so naheliegend, also das gehört zusammen alles. Ja, ja ähm, ich wollte nur dazu sagen, Andreas, ähm, ich kann das nachvollziehen, dass du das, also ich hab, ich erlebe das immer, ähm, dass wir auf der einen Seite äh, durch unsere Biografien und durch, durch die Normierung unserer Lebenswege, gerade in den ersten Jahren mit irgendwie, Kindergarten, Schule, dann irgendeine Ausbildung und so. Also, dass wir, dass wir durch unsere Medien und durch unsere äh, äh, Verwicklung in Organisationen ähm, sehr, sehr ähnliche ähm, äh, äh, mal, Sichtweisen auf die Welt entwickeln. Und auf der anderen Seite dann äh, viel weniger Verständnis dafür, wenn wir äh, sozusagen die Kontingenz des Ganzen mitbekommen, dass es eben äh, auch anders ist. Ähm, und, diese, diese, und die Beobachtung der Fremdartigkeit äh, immer weiter irgendwie in, in so eine Art, ja, der ist halt doof oder der, das ist halt irgendwie, ähm, äh, äh, keine Ahnung, das ist irgendwie anders und, und ähm, für mich nicht relevant, für, für mich nicht zugänglich und so, also das, das ist irgendwie, dass man sich da so abschottet. Ähm, und ich glaube, also ich glaube, diese, diese Normierung der Biografien, die führt auch dazu, dass dieser Blick so eingeengt wird. Also mir fällt das so im, im mir fällt das auch auf Twitter auf. Also es gibt eigentlich so bestimmte, also alleine die Verwicklung in Massenmedien, dass alle gucken, was steht in den Nachrichten und dann wird es ventiliert, was da passiert und so. Und ähm, das ist alles sehr ähnlich. Ja, alle lesen die gleiche Zeitung und kommen dann zu den gleichen Ergebnissen und, äh, oder wissen das Gleiche. Ähm, ja. und, und mit dem Lebenslauf oder mit dem Alltag ist es nicht, nicht anders. Andererseits fühlt man sich dadurch ja auch dann sicher mh, oder, oder aufgehoben sogar. Aber die, die, dieses Gefühl, wenn ich ins Theater gehe, und äh, ich bin sowas von orientiert, schrecklich. <lacht> so, oder ich gucke Fotos und ich habe so viel, so unendlich viel Sensibilität, Also immer noch mehr Sensibilität. Und ich kann das im Internet also mich von Sensibilität und dann sind es Zeichnungen, dann sind es Bilder Und es ist alles so schön sensibel. Und ich denke die ganze Zeit ja, meine Güte, äh, hör mal auf. <lacht> so, das ist so. Und äh, kann aber nicht sagen, dass ich dann äh, jetzt sozusagen im großen Wurf äh, gegenhalten kann oder... Nee, das ist auch nicht mehr möglich. möglich. Das ist ja. auch nicht mehr möglich. Ja, na, das, da so defetistisch bin ich noch nicht, dass ich sage, es ist nichts mehr möglich. Nein, ja, nein, nicht nichts mehr. Ich habe gesagt, der große Wurf. Ja, der große also, Wurf. Genau. Also das, ist, das halte ich für illusorisch, äh. dass ja. sozusagen so eine individuelle Genialität äh, als Einzelperson sozusagen äh, ja, okay, okay genau. Also das meine ich. Also ich ja, glaube, nee. alles was, was uns jetzt irgendwie überrollt, das ist äh, das ist nur zu bewältigen. Also diese, diese, diese also Zuschreibung der Genialität eines Einzelnen wird in der Fülle von äh, Informationen und Möglichkeiten es geht einfach unter. Also das ist Ach so, so lebenspraktisch ein Freund von mir sagt immer, er steht auf dem kleinen Glück. <lacht> <Ja>. <lacht> so, und dann denke ich ja okay, das äh, mag er schon. Genau, ich komme mit. <lacht> so so. Aber man, es gibt aber doch immer noch irgendwie so eine gewisse Sehnsucht nach dem Bild, sich davon ein Bild zu machen, alles in ein Bild zu bringen, ein Bild davon zu haben. Ähm, also ich finde, das ein sehr offener Rahmen. Ne? Also ja. Ja. Aber Na ich ja, finde, gerade durch die Verbreitung, Wie bitte? sich auf ein Bild zu einigen, ja. sozusagen auf einen Blick erstmal zu einigen und dann können wir darüber ganz lang zanken. Ja, ja, ja, aber das genau. ist wie so eine... Aber dass wir erstmal uns ein Bild von der Sache machen. Bitte. ja Peter. Bitte. Peter? Ja. Bitte. <lacht> ähm, ich bitte, mal, bitte. Bitte, bitte, bitte. Also was mal... Was ist, denn, was so. ist ja. denn mit dem Bild von der Birgit von der ersten Staffel? Welches hm? Bild meinst du? von der ersten Folge, von der zweiten Staffel. Ich habe keine Ahnung. Hast du das Bild mal parat? Kannst du es zeigen? Nee, die Bürger, ja, habe ich. Sie wollte das ja eigentlich so in der letzten Folge irgendwie... Ja, jetzt äh, muss ich gerade eben was ähm, ändern. Genau. Das muss nämlich noch <lacht> aufgeklärt werden jetzt. Ne? Genau. Ah, ah. Ja, gab es da. Ja, okay. Preisausschreiben. Aber die. Das ist genau. <lacht> Gut. Das handelte sich um. Oh, es ist schon ein bisschen auseinandergefallen. Um ähm, dieses Gemälde. Was hattet ihr damit? Äh, Ach vor? Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Nicht wertvoll nicht besonders. Aber? Und, hat das... äh, dazu äh, wollte ich ähm, weiterforschen. Dann hat ähm, Günther gleich gesagt, ah, das macht überhaupt, das ist, äh, braucht man nicht, weil äh, das ist wie, wie in einer Fabrik damals hergestellt worden. Also ich habe das dann hier auch aus dem Rahmen gelöst, das haben ah. mir viele empfohlen. Es ist nicht der Originalrahmen, ne? Nein, und ähm, hm. Da komme ich gleich mal dazu. Da, daher stammen diese Nägel, das war mit vier Nägeln in, im Rahmen, in, das konnte man von außen nicht sehen, so ähm, fixiert. Also Sachen, die man normal nicht tut. <lacht> ja, eben. genau. Was? Na ja, ja, mit Nägeln in der Leitwand in den Rahmen hauen. Was ist denn das? Ja, das aber notwendig. das ist ja auch aus dem Und das stammt, glaube ich, auch, ist ja aus dem letzten Jahrhundert, das Bild ist auch eine richtige Leinwand. Ich kann das gar nicht sehen. Irgendwie ist es neben der Kamera. Ja, nee, das nee? Du? Ja. Die Burg hat zwei Kameras. Die Birgit hat zwei Kameras. Mhm. Und ich habe nur eine, und ich habe wohl eine alte Version von Zoom. Ach, Siehst du das jetzt? Ich werde mich darum kümmern. Hey. Siehst du das hey. jetzt? Letzte Woche, oder was? Ja, ja du, jetzt sehe ich ja. Und hast du, hast du rausbekommen, wo das produziert wurde? Ja. Echt? In Kaunas oder in Kaunas in, in äh, äh, Lettland. Aber wer das, also den Namen habe ich auch mittlerweile, aber wer das ist und was es für ein Künstler ist, weiß ich nicht. Und ähm, dann hat Andreas mich auf die wunderbare Idee gebracht, noch um einen ähm, Forschungsplan zu entwickeln. Ares Ferraris war das, ne? <lacht> wie man sich diesem annähern könnte, also äh, diesem Bild oder den ästhetischen Operationen zu diesem Bild oder wie man hier zu forschen kann. Das ist viel ähm, kleiner hab... als mit Rahm. Äh, Also ja. genau gesagt habe ich äh, sogar vorgeschlagen, dass wir also in, äh, in der dritten Staffel äh, uns ein, ein, eine Folge vornehmen, um sozusagen tatsächlich so eine Art Forschungsprojekt, äh, also ja. erstmal nur sozusagen die Richtlinien oder die, äh, die, das Konzept dazu aufzubauen. Sodass man also sagt, was müsste man tun, um dieses Bild äh, aufzuklären. Und da gibt es ja viele Richtungen, in die man das machen kann. Und das, dass man das dann zum Anlass nimmt, einmal so eine Struktur tatsächlich zu machen, um auch einmal diesen, diesen, diesen Punkt Forschung einmal, äh, einmal sein Recht zu geben. Und das also auf eine, so eine Bildwissenschaftliche Form zu bringen, aber vielleicht etwas weiter, vielleicht auch etwas poetischer, wie auch immer. Also, ja, das, ich das, konnte, das ich war so das meine Idee. Ganz, ja, ich könnte, man könnte es ja auch ganz, also man könnte ja wirklich von diesem Material ausgehen, man könnte dieses Jahr die Oberfläche bearbeiten, man könnte das umgestalten, man könnte das ähm, kopieren, noch ein neues machen, weitermachen. Aber gereinigt hast du jetzt noch nicht, oder? Nein, das soll man ja mit frischem Brot machen. Ich hatte kein okay. frisches Brot. Echt mit Brot? Ich hatte gerade ja. die Fantasie, Andreas, als du das gesagt hast, weil irgendwie klang mir das auch so ein Hauch, so ein Hauch, äh, wie auch immer, nicht äh, so, dass mir auf jeden Fall die Idee gekommen ist, jetzt zu diesem Bild tatsächlich eine Suchaktion zu starten, tatsächlich hm. zu Beispiel, fragen, klar. wer kennt dieses Bild, wer hat es zuletzt gesehen, ähm, wobei es mir selber sehr im ersten Anflug skurril vorkommt, aber... Das ist das, was mir heute dazu einfällt, berühmt-berüchtigte Schwarm-Einsatz, Schwarm sozusagen, Follower-Power, ganz genau. Ja. Jetzt, vielleicht zeigen wir nur ein Detail von dem Bild. Also das ist ja selten, selten und seltsam genug, banal genug, unbekannt genug, um das sozusagen als ein eigenes Fragment zu betrachten. Und das wäre schon, glaube ich, also wenn es ein berühmtes Bild ist, das also schon in aller Augen ist und von Auge zu Auge weitergereicht wird, im Grunde, das wäre dann das, das wäre dann zu verrätseln. Aber hier braucht man nichts zu verrätseln, weil, weil der Grad an Banalität, der ist ja auch in, den, in, in Facebook und so oft genug, auch aggressiv genug bekannt gegeben worden. Und... Ich fände ich es gerade spannend, äh, auf, auf das Bild so eine, ein Gewicht zu legen und zu sagen, das aber dieses, nicht? weil und. es eben so eine Art äh, Fund, Fundbild ist, also Fundobjekt als, äh, als Bild. Und ich glaube, man, man kann also, auch wenn man das zum Beispiel soziologisch Idee. sieht oder wie auch immer, nicht kann man da einiges, einigen Honig trotzdem draus saugen. Nicht? Also aber das hatte gerade so ein oder was? Weil das was so eine ist? Produktion ist. Das Bild wird zum Ready-Made. Das Handgemacht... <sind das lacht> <Das ist das lacht> also, ja, wenn wir schon... Ich hatte, äh, genau. Ich hatte gerade die Fantasie gehabt, wenn ich mir vorstelle, dass durch irgendeine Katastrophe, hier Atombombe, was auch immer, das ist das einzige Bild, was übrig bleibt. Und ja. die zukünftige Generationen versuchen das jetzt, ja. aber auch wirklich alles über unsere Kultur rauszukriegen anhand hm. dieses Bildes. Also habe ich mir auch bei einigen Kunden schon gedacht. Ja, die müssten auch rauskriegen, dass dieses Bild eine Massenware war und so ein äh, bildungsbürgerliches, Fabrik? kleinbürgerliches äh, Deko-Bedürfnis äh, befriedigt hat. Das müssten die auch ein Geschenk rauskriegen. Geschenk auch, das weiß ich. Was also. auch immer, genau. Das ist, das ja. ähnelt. Also ich habe ja mal diese Idee. Es, es gibt einen Himmelskörper, ein Astronom schießt davon, also ein äh, unscharfes Bild mit einer aber relativ genauen Positionsbeschreibung und dann wow, ein neuer Himmelskörper, also der sagenhafte zehnte Planet, nicht Planet X, entdeckt und dann aber kommt er nicht wieder. Nicht? So dieser, dieser Zustand. Und dann hat dieses Foto genau die, Plötzlich kriegt das diese Aufnahme, die ja dann eine andere Art von Foto ist, weil also sie ist einfach nicht eine Abbildung, sondern Boah, ist sie eine Abbildung, Was ist sie denn? Sie sammelt, also hat ja Licht gesammelt. Ne? Und dann ist das, äh, auf einmal wird das äh, zum brennenden Interesse von äh, Leuten, die dann endgültig einen Deckel drauf machen und den Planeten finden wollen. Und dann verweigert er sich weiterhin. Das, also das ist so eine Vorstellung. Und seit, seit ich diese Installation der 10. Planet gemacht habe, ist das, äh, für mich beherrscht mich das auch nicht. Also ich habe immer wieder kommt diese, dieser Gedanke. Sehr schön, mein Vater. Ja, kann ich gerne mitspielen. Dieser Planet versteckt sich aktiv. Und jetzt Steht ist er aber Mond. in For Genau, versteckt sich aktiv. Ne? genau. Er will nicht. <lacht> <lacht> und das, aber dieses Bild, nicht? Das ist ja haben wir ja. Ne? das Bild hat sich <lacht> uns ja schon äh, offenbart, indem es also äh, in die Hände von Birgit gefallen ist. Ja. ja. Und, und es jetzt ja wäre dem diesem wäre zu würdigen, ne? Ja. Es ist Ähnliches wäre, wenn wir aus den Millionen Bildern, die also dauernd vorher und vor unseren Augen herflimmern, äh, eines aussuchen und äh, nach so einem Zufallsprinzip. Aber da wir brauchen, wir haben die Wahl ja nicht mehr. Wir haben jetzt dieses eine Bild. Nicht? Das, äh ja. Aber irgendwie gibt es ja auch wirklich so einen Wunsch. Ich habe das eben hier, dieses, dieses schon in, in die Kamera gehalten. Das ist natürlich kunsthistorisch aufgearbeitet und natürlich anhand äh, der ganzen... Ähm, also der, der Dokumentation auch der Galeristen. Die haben ja früher so Bücher geführt. Und, und da kann man wirklich die Lebensgeschichte äh, eines berühmten Bildes kann man relativ schnell rekonstruieren, nämlich das Leben konstruieren, in welche Hände ist das gegangen, durch welche Hände ist das gegangen, wer hat das gekauft, wer hat das wohin gehängt, wer hat das ausgestellt und so weiter. Ich glaube, bei so einem, das finde ich irgendwie, also da finde ich die Suchanfrage, die Peter gerade gesagt hat, das ist vielleicht eine Möglichkeit, ob jemand das Bild kennt, aber dann, das wirklich von so einem, von so einem Massenprodukt, also es wäre ja auch wie, wenn ich jetzt eine Vase hätte oder so. Woher wisst dass ihr, dass so das, das ein Massenprodukt ist? Woher? Das hat äh. ja Günther behauptet, dass früher solche Ja, Günther Sachen behauptet. Massen hat ja <lacht> <geschnitten. lacht> Ja, immer echt. Ey. Ja, es, äh, oder man neidisch. entdeckt plötzlich, wovon es abgemalt ist. Oder ein Bild, das von dem abgemalt worden ist. Also es gibt ja doch äh, Möglichkeiten. Ja, das ist auch ein Hobbymaler gewesen. Ja, es ist, ist, also ich habe es nicht gemalt. <lacht> ist nicht <die> Meister, <lacht> es ist nicht diese meisterhafte äh, ähm, Geschichte, die, die wir... Äh, verwöhnt, wie wir sind, also zu sehen gewohnt sind, nicht? Ja, ist Bild, sich jemand mit auch... zufrieden gegeben hat vielleicht. Aber es ist, äh, nein, äh, ich will das jetzt, ich will, also ich, ich finde das radikaler, zu sagen, die, die Wertung, der Wertung enthalten wir uns oder wir werten um. Ja. Ähm, weil das, das all, eintreiben, also ich als, als jemand, der äh, auch, auch äh, Bilder malt oder macht am Computer ja inzwischen, lebe ja damit, dass es also äh, unglaublich viele Bilder gibt und Mainz dann eben da auch nur so ein Krümelchen ist. Ja, aber das und passt für mich. Dann, dann alle also Leute geben sich mit einem Kram zufrieden, statt Mainz zu kaufen oder so. <lacht> ja, Entschuldigung. Nein, nichts Vergebung. Ähm, aber das passt total, was Julia eben gesagt hat. Wir waren ja kurz bei dem Thema mit dem Genie und so weiter. Mhm. Und jetzt, also konsequent, das passt dazu und auch zu Reckwitz, wenn wir jetzt, es ist sowieso beliebig, welches Stück wir herausheben als herausragend. Das mhm. ist ja die, die andere Seite der Medaille. Und das ist tatsächlich eine sehr schöne Idee, ist einfach jetzt dieses Bild zu behandeln wie einen Privatpatienten. Wie die kostbarste Kostbarkeit. Und ähm, Birgit, ich möchte dich auch bitten, nicht mehr so ohne Versicherung das Bild in die Kamera <lacht> zu halten, wenn das runterfällt. Das, äh, jetzt. Ich habe keine Handschuhe das... an, Aua, und keine. Ich trage keine Maske und keine Handschuhe. Oh, aber, aber ja, es, leider Peter, kann ich die Handschuhe nicht äh, rüberbieben. Also ich habe hier Handschuhe und im Dutzend. Drei, und aber du Peter, wo du das jetzt, wo du das jetzt nochmal ansprichst. Ähm, oh ja. Mit dem. Mit der Genialität oder mit der Trivialität, also weil, weil es halt so viel ist und alles. Also ich finde es wirklich bezeichnend, man, ich mein, um mal wieder auf das Foto zurückzukommen. Ähm, ich finde es so bezeichnend, dass man sich ja klar machen muss, dass jeder, der heute ein Smartphone besitzt, ähm, ist auf einmal Fotograf. Ich meine, früher hatten Leute auch schon Kameras. Aber wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, da gab es, wenn man, wenn man irgendwo war, wenn man jetzt mit Familie irgendwo hingefahren ist oder äh, auf Klassenfahrt oder... Was die so auf die Berge schleppen, Entschuldigung. Ja, ja, genau, also ja. So, so, äh, solche Sachen, ähm, da gab, waren vielleicht ein in der Gruppe von, von ein paar Leuten, waren halt vielleicht ein, zwei dabei, die äh, darauf Wert gelegt haben, äh, Fotografien zu machen und irgendwie ähm, zu dokumentieren, was man so getrieben hat. Und heute ist da, äh, ist da im Prinzip jeder dazu fähig und es ist halt einfach diese, diese extreme, Steigerung in der in der Verbreitbarkeit von Fotografieren, die ich einfach, ähm, ähm, also, also heute ähm, ist sozusagen eine, eine Fotografie zu machen nichts, nichts ähm, ähm, Exklusives Wonderes. mehr. ja, ja, ja ist auch das nichts, nicht auch solche Bilder? <lacht> das weiß ich nicht. Ich meine, da ist man mal nehmen. zumindest noch eine gewisse Handfertigkeit bei einem Smartphone-Bild. Also ich habe hab zum Beispiel mal ein Experiment gemacht. Ich habe jetzt auf Twitter... Ähm, habe ich mal einen Code angelegt, bewusst mit dem Ziel, ähm, sag ich mal, wirklich so ein bisschen unter dem Radar ähm, ähm, zu fliegen und habe nur äh, Naturfotografien ähm, gepostet und dann noch so ein paar Kalendersprüche dazu. Also wirklich oh. und dann noch so ein paar e Emojis mit irgendwelchen Blümchen und so und, und das war's. Einfach um mal zu testen. Ähm, was dann passiert, also im, im Vergleich zu mein, meinen sonstigen ähm, Sachen. Und es ist unfassbar, wie schnell man in solche Blasen reinguckt, wo die Leute äh, Fotografien teilen von irgendwelchen ähm, und auch, auch richtig gute Fotografien und bearbeitete Fotografien und so weiter. Aber es ist wirklich faszinierend, ähm, dass, dass, dass ganz viele Leute nicht nur die für so Fotos machen, sondern auch verbreiten, also auch wirklich äh, das Hochladen. Riesenplattformen nur dafür. Ja, ich weiß, ich meine, ich bin ja auch auf Instagram, genau. also ich meine, äh, und Tumblr und was es alles gibt, ähm, aber das, das muss man sich ja mal überlegen, dass das einfach, also ich finde es schon fast albern, wenn ich mir überlege, dass heutzutage Fotografien noch ausgezeichnet werden. Weil man sich überlegt, es werden so viele Fotografien gemacht, hochgeladen, verbreitet. Ähm, wo man eigentlich nicht mehr sagen kann, das ist jetzt was Besonderes, weil das ist jetzt irgendwie aus einer Perspektive oder sowas. Da muss dann ganz viel dazu gesagt werden. Der Kontext, die Schwierigkeiten, das Fotogra Foto zu machen, äh, das Datum in irgendeiner Art und Weise, was ist dann wieder was zu einem Besonderen macht, was sozusagen eine Geschichte drum braucht. Die drum Schwierigkeit ist auch, muss. das Expertenwissen wird oft schon von der Kamera äh, zur Verfügung gestellt, indem man also in ein so Programm es. einstellt und so. Also sogar also da, wo der Experte und, und der Berufsfotograf ja sagen kann, ich habe ein, ein äh, lebenslang äh, gepflegtes, Wissen darum, wie eine Kamera zu handhaben ist und genau. wie ich äh, Bilder aus der Hüfte raus so mache, dass sie also fangen, dass sie bedeutungsverdichtend sind und, und, und, nicht? Und dann äh, explodiert das im Grunde in dem Moment, äh, wo dann eben die, die Menge der Leute dann ja mehr oder weniger zufällig dann auf Ähnliches kommt oder eine ganz neue Art von Ästhetik einführt und so weiter, nicht? Dass ich halte das... Also das trifft ja jeden. Also ich, ja, jeder, ja. jeder, der früher Künstler war. Also ich brauche ja nur einen Realisten nehmen wie Erik. Ne? Ähm, mit diesen unglaublich ausgegorenen äh, Bildern, die der äh, allenthalben zeigt. Nicht? Also aber auch äh, alles, was abstrakt, konstruktivistisch, äh, futuristisch, sonst wie äh, da Impulse aufnimmt. Nicht? kommt auf einmal da hinein, dass das alles sich äh, nachahmen lässt, inzwischen also sozusagen in 3D drucken und so. Nicht? Also ich finde, die, die Situation ist, ist wirklich prekär für alle, die also, ja, also ich auch Herzblut daraus finden haben. Nicht? Also wie ist man dann wie diese japanischen Zen-Leute, die immer, immer Kreise malen? Ne? So. Mhm. Die gibt es auch noch. Ne? Aber muss man, die gibt es eben auch noch. Nicht? So. Und äh, werden auch hoch geachtet, aber es gibt immer weniger. Ne? so Und das ist so, ich finde, das ist beklemmt. Also, ich empfinde das schon als beklemmt. Ja, aber das ist halt der Lauf der Zeit, weil ja. es, es gibt immer noch Kupferstiche, aber Kupferstiche sind nicht mehr das Format, mit dem ich äh, dokumentiere, eine Stadtansicht, sondern es ist was anderes geworden. Und heute mache ich ein Foto oder mit einer Drohne oder mit Google oder whatever. Das Funktionen sind ist anders geworden, glaube ich, trotzdem. Ja. Aber Uli, die Trauer, Uli, Uli das genau. kann ich schon verstehen. Klar. Aber es geht ja nicht weg. Also ich bin da ein bisschen weniger pessimistisch äh, oder, oder depressiv. Äh, nee, ich, ich, sehe das nicht dep ich sehe das nicht pessimistisch. Ja, depressiv wäre auch zu viel. Ja, ist zu viel. ja, wie siehst du es ja, ja. denn, Oder also, Sag mal weiter. Also, also trotz dieser ganzen Bilderflut, äh, das sehe ich ja genauso. Aber wie kommt es, dass wir dennoch immer wieder Fotografien begegnen, die haften bleiben? Ja? Die, die, die vergessen wir nie wieder oder nicht so schnell jedenfalls. Ja? Sondern, der kleine Junge am Strand in Griechenland oder wo war das? Das sind ja, ich meine jetzt, okay, es gibt diese dramatischen Bilder, es gibt eine Reihe von politischen Bildern, die sind, die, die haben so, sag ich mal, die Klimax auf den Punkt gebracht, dass man, ob das jetzt ein Attentat ist oder sonst ja. etwas, dass man das von daher hat. Aber nein, ich meine durchaus auch eine gewissermaßen gepflegte Kunstfotografie. Ja? Ja, da gibt es welche, die bleiben haften. Ja, ja. Und äh, trotz aller Bilderfluten äh, gibt es diese Chance. Und äh, das ja. finde ich Weiterhin also reizvoll, sich auf diesem Weg zu begeben. Ja. Ja, neues ich, Spiel, ich, ich neues ja Glück. Nicht ich will das ja auch nicht absprechen. Also das, das würde ich damit nicht sagen. Also, äh, also für mich, ich finde äh, find äh, es nicht, ich finde nicht pessimistisch. Es ist, halt einfach für mich, ähm, was für, für, für mich ist das im Prinzip eine Art ähm, Enttäuschung des, des, des, des genialen Subjekts einfach. Also dass, dass, dass man im Prinzip so ein bisschen so eine so eine ähm, so eine äh, äh, also einfach so dieses dieses was man was man was man kennt ähm, diese Zuschreibung auf Kreativität, diese Zuschreibung auf, auf Genialität einer, einer bestimmten Person, dass das halt immer mehr aufweicht und man feststellt, naja, ähm, ähm, es sind es sind eher die sozialen Bild äh, Bedingungen, die zum Beispiel ein Bild genial machen oder die eine wie du sagtest, mit diesem, mit diesem Haften bleiben. Also, sicherlich, sicherlich ähm, gibt es das noch, dass man, dass man ein Bild sieht und sagt: Boah, das ist jetzt irgendwie sehr krass und so. Aber dann ist das, hat das ja mehr mit einem selber zu tun, als mit dem Bild selbst. Also nee, dann da möchte ich, äh, nee, da möchte ich tatsächlich Widerspruch sozusagen sprechen. Ja, wohl gern. Ja, die, die, äh, ich, ich denke, dass das. Äh, also, ich finde halt das, was so in, in der. In der ja, warum denn nicht? Ich finde tatsächlich, dass die Kunst, gerade weil wir haben da auch schon drüber gesprochen in der Staffel, an sich zweckfrei angelegt ist und sich eben mit dem beschäftigt, was sie denn eigentlich tut. Das war nur ein fake Peter. Dinge Wirklichkeit werden lassen, die, die, äh, die beobachtet und eben durchgegangen sind, ohne irgendwas anderes, dass dort eben tatsächlich immer noch, um diesen alten Begriff zu bemühen, eben eine gewisse Avantgarde ist. Oh, das dürfte ich noch mal, noch mal sagen, noch mal sagen. Nein, und äh, dass ich sehr, sehr gut gucken kann, wenn ich jetzt, ich habe an die Fotos, Uli, als du gesprochen hast, an manche Fotos auch aus den 70er Jahren gedacht. Da habe ich so einiges so vor Augen. Und ich kann tatsächlich, ich kann <lacht> tatsächlich sagen, wenn ich mich da ausreichend drauf einlasse, mit, mit Bildern und eben auch mit Fotos, ähm, und, und gut begründen, warum das ein besonderes Foto ist oder was das, das ausmacht und wenn ich ähm, und dass das dass ich, ich möchte das da losgelöst sehen, also eher in einer ganz elastischen Bindung und Angriff alles was, was einwirkt denn als direkte Losgelöst von was? also Von, von Abhängigkeiten von, von Abhängigkeiten der Art ich habe ein bisschen auch meinen Faden verloren und ich, ich finde ja so, so wie am Strand, wenn du einen Stein findest. Es gibt ja da meinte massenhaft Steine, aber einer spricht dich an und den nimmst ja. du mit. Und, und das, äh, Entschuldigung, das, genau. Idiosynkratische Moment ja, ja, ja. Oh, ja. In, in den Objekten. Wir müssen aber jetzt zum Ende. Aber es ist eigentlich nicht. Ja, das liegt fünf ja nicht. Drei vor. <lacht> <lacht> Wir haben jetzt also die Ur Ist das nicht die Morphologie der Beobachtung? Also ja, auch unbedingt. Entschuldigung. Nein, es, war prima, es, prima Einwurf. Morphologie des Beobachtens, ne? Die ja, dann erst. Wir haben jetzt gleich halb. Ja, Entschuldigung, morgens. aber das ah, ist ja. Da. Bisschen, <lacht> ich muss auch schnell ja, eben ja. das. Bild okay, wechseln. sag noch. Wir brauchen auch noch sozusagen das Sprungbrett zur dritten Staffel. Ich das müssen nur, wir auch nur, noch legen. Ja, gleich kommen die Nachrichten. Die kommen immer pünktlich. Nein, nein. <lacht> <lacht> okay, geht? wann? Was? Was soll ich, ich jetzt soll ich machen? Was? Nee, was jetzt ich jetzt machen? Sommerpause. Du, ja, du wolltest doch, doch noch zu Ende sagen, sprechen. Achso, ich wollte nur machen. sagen, dass war heute der sechste Kunsttalk der zweiten Staffel und er wäre dann somit ähm, beendet und wir gehen in die Sommerpause und wir haben beschlossen, dass wir in der Sommerpause hierüber reflektieren und dass wir dann nach der Sommerpause die dritte Staffel Kunsttalk starten werden. Und ähm, mh, ja. ja. wichtig ist äh, noch, dass also die Fäden, die wir jetzt äh, angefangen haben, zum Beispiel habe ich jetzt hier mit dem Zucker gespielt, das heißt also, die Karamell-Story geht weiter, das ist ein Aktionsfaden genauso wie mit den Faltgegenständen. Ähm, ja, vielleicht kann, könnt ihr noch andere Fäden, die weiterlaufen werden, nee, die nennen. Nicht? Und, äh, <lacht> Mitten in die Dinge. Nichtsdestotrotz werden wir gucken, was sich äh, noch weiter verändern lässt oder wo es Sinn macht, zu verändern. Und äh, ja, weiter äh, das Machen gleichzeitig als äh, Formfindung für das Unternehmen selber betreiben natürlich. Ja, genau. äh, der noch jemand? Faden, ja, der weitere rote Faden, der wird ja hier nach Zürich gezogen, weil da ist Ende Oktober ähm ein sogenanntes Watzlawig-Festival äh, zu seinem 99. Geburtstag, der wird nächstes Jahr 100 Jahre. Und ähm, dort geht es auch in erster Linie um Telepräsenz mit Zoom. Und jeder kann über Google Doc oder sonst wie daran teilnehmen, eben dann, wenn es stattfindet, auch über Zoom, entweder selber präsent in Zürich oder eben von zu Hause aus. Das ist ein Faden, der sicherlich ähm, auch hier parallel immer mitgeführt wird. Marken. Neben der ganzen das heißt Kunstforschung Marken. und den anderen, anderen 14 Marken. Projekten, die ich noch bearbeite. Ja? Ich habe auch noch was, ich habe auch noch ein Buch. Ich ja. habe hab ein Buch geschrieben. Ja, ja, ja. Das heißt, Julia weiß das schon, das heißt Kybernetik für Beifahrer. Damit habe ich heute auf Twitter habe ich heute auf Twitter getrollt. Ich habe geschrieben: äh, äh, "Lest jetzt das Erstlingswerk von Filterraum, ähm, erschienen bei Systemmedien mit dem Titel Kybernetik für Beifahrer'. Und äh, dann haben echt zwei Leute das gesucht <lacht> <lacht> und haben äh, leider nichts dazu gefunden. Oh. Das nicht gibt, ja. Der Dringel, ja es ja, scheint Bedarf genau. zu geben, also, ja, ja. An, an, also an den Texten. Hier, Michael, das ist, das ist deine Chance. Äh, du hast auf jeden Fall schon zwei ja, Interessenten. Schreib doch hat, mal ein ich Buch. Ich habe einen Buch aber... Also ja. <lacht> okay. okay, wer hat den Gong? Also ich schalte... Wir okay. bleiben äh, auf... Äh, ich jetzt mal YouTube live aus. Aber ja. schalten mal YouTube aus, genau. Ich habe eine der Pandora. Läuse tot.